Ja, die Japaner, die werden heute mit einem Lächeln auf den Lippen ins Bett gehen und sich denken, wir haben es geschafft. Wir haben den Weltmeister von 2014 im Auftaktspiel geschlagen und natürlich komplette Gegenteil bei der deutschen Nationalmannschaft. Riesenenttäuschung. Basti, ich würde mal sagen, du warst auch nahe der Fassungslosigkeit. Wie erklärst du dir die Niederlage? Ich erkläre es mir damit, dass wir eigentlich, wie auch in den vergangenen Spielen, wir hatten Chancen, ein Tor zu machen. Haben es nicht gemacht, haben das 2-0 heute nicht gemacht. Und auch die taktische Umstellung von Japan äh, in der Halbzeit auf ein 3-5-2-System, oder man kann auch 5-2-3-System sagen, haben wir keinen Zugriff gehabt. Dadurch sind die Japaner ins Spiel zurückgekommen und haben dann äh, viel mehr den Ball gehabt, sind viel mehr in unsere Hälfte gekommen und haben eigentlich aus ihrer Sicht auch dann verdient äh, ja, zwei Tore gemacht. Und sie haben aufopferungsvoll gespielt und wir haben uns da den Schneid abkaufen lassen und... Ähm, für, ja, für, eine, für Die zweite Halbzeit war nicht gut in meinen Augen, also das ist wirklich enttäuschend, dass wir so ein Spiel verlieren, aber ich glaube, es zeigt schon auch, ähm, wo wir gerade auch stehen also, und welche Fehler wir heute wieder gesehen haben, das ist kein Zufall, die hatten wir auch in den anderen Spielen. Welche Probleme hat die Nationalmannschaft dann? Gerade im Defensivverbund, äh, muss man sagen, waren heute auch wieder große Fehler da in der ersten Halbzeit auch mit diesen einfachen Ballverlusten. Äh, selbst Gündogan hat angefangen Ball zu verlieren, Schlotterbeck, dann in der zweiten Halbzeit ähm, Stellungsfehler. Also wir schauen sie nachher nochmal an ähm, in, in den Analysen, da können wir nochmal genau darauf angehen. Aber das ist nicht abgezockt, das ist nicht erfahren genug, das ist auch nicht clever genug. Und äh, da müssen wir auf jeden Fall äh, da viel, viel besser werden, äh, wenn wir eine Chance haben wollen gegen Spanien. Man sollte ja auch durchaus davon ausgehen, dass die deutsche Nationalmannschaft das Potenzial hat, auf eine solche Systemumstellung, wie sie Japan zur zweiten Halbzeit vorgenommen hat, reagieren zu können. Oder wäre das zu viel verlangt? Das ist nicht zu viel, zu viel verlangt. Du musst einfach erkennen sofort, die Japaner haben umgestellt. Ja, das ist die Frage, wie spiele ich gegen den Ball? Wie spiele ich gegen den Ball, wenn die Japaner den Ball haben? Ähm, spiele ich dir da einfach das, das gleiche System? Das wäre eigentlich so am einfachsten, würde ich sagen. Äh, oder macht man es ein bisschen anders und macht man es vielleicht den Spiel äh, schwierig? Mhm. Äh, wir haben keine Lösung gefunden. Wir haben dadurch die Japaner ins Spiel gebracht. Und was man auch sagen muss: Wir haben es auch nicht geschafft, in der zweiten Halbzeit von hinten heraus mehr nach vorne zu spielen. Da gab es teilweise Situationen, da hatte Manu Neuer oder Toni Rüdiger oder Sch äh, Schlotterbeck den Ball in, äh, im eigenen 16er und wussten eigentlich gar nicht, äh, wo sie den Ball hinspielen sollen, weil sich keiner irgendwie den Ball auch wollte im Offensivbereich. Und da hat, das hat uns den Zahn gezogen. Und die Japaner, ja, die sind da zurückgekommen. Die haben sich in der Halbzeit gesagt, ja, pass auf, wir haben jetzt hier überhaupt keine äh, gute erste Halbzeit gespielt, keinen Ball äh, gehabt im Offensivbereich und haben dadurch umgestellt. Großes Lob an den Trainer, muss man da auch sagen. Und haben dann wirklich auch äh, mit ihren Einwechselspielern auch dann äh, das Spiel auch gedreht. Und jetzt wollen wir den hören, den einzigen deutschen Torschützen in diesem Spiel. Und das ist Ilkay Gündogan bei Lea Wagner. Wir haben, wir haben... Schon einfach gemacht. Gerade das zweite Tor. Ich weiß nicht, ob es jemals ein einfaches Tor, ob jemals ein einfaches Tor erzählt wurde bei einer Weltmeisterschaft. Das, das darf nicht passieren. Wir sind hier bei der WM und wir haben das Spiel, glaube ich, weitestgehend dominiert. Manu hat uns in der zweiten Halbzeit einmal gerettet. Dafür haben wir ihn auch. Und vorne hatten wir ja, auch teilweise unfassbare Möglichkeiten haben das Zweite nicht erzielt. Und ähm, dann, ähm, wie die Gegentore entstanden sind innerhalb von acht Minuten, glaube ich, es ging viel zu einfach und äh, das, darf, das darf uns natürlich nicht passieren. Ja, es wirklich ratlos betrübt. Es war aber instant in der zweiten Hälfte, auch wenn sie noch drin waren, schon so, dass äh, es ein großes Loch gab in der Mitte. Für Japan mehr Platz. warum war es so schwer zu schopfen? Ja, und äh, fehlen vielleicht auch ein bisschen die Möglichkeiten, dann auch von hinten rauszuspielen. Ähm, obwohl wir in den Position nicht schlecht spielen, fehlt so ein bisschen die Überzeugung auch mit dem Ball äh, von hinten raus, dass man wirklich auch mal den Ball hält, ähm, dass man sich bewegt, dass man sich anbietet. Ähm, und da haben wir uns gerade in der zweiten Halbzeit auch vermehrt auf, auf, auf, auf lange Bälle verlassen und, ähm, und die kurzen, die wir gespielt haben, haben wir relativ äh, einfach und, und, und schnell verloren. Und ähm, da hat man das Gefühl gehabt, dass, äh, dass, äh, dass nicht jeder den Ball unbedingt haben wollte. Ähm, ja, und, ähm, und somit ähm, auch viel zu, viel zu oft und viel zu einfach den Ball verloren. Vielen Dank. Gerne. Ja, also auch er äh, wirkt äh, etwas ratlos. Sprachlos war er nicht, aber ratlos würde ich sagen. Ja, und äh, er wollte es nicht sagen, aber er sagt mehr oder minder, wir haben ähm nicht die Qualität von hinten heraus, den Ball so nach vorne zu bringen, ähm, auch richtig, was er gesagt hat, äh, vorne die Offensivspieler, da wollte nicht jeder den Ball unbedingt haben, ähm, da war irgendwie, kein, oh klar, wir haben jetzt keinen Slatan Ibrahimovic, den du den Ball äh, hoch vorspielen kannst und der macht den, äh, klar, äh, das haben wir nicht, aber deswegen musst du andere Lösungen finden und dafür, äh, da, muss, da, da muss jeder Spieler hat da schon mal in der Champions League gespielt und Erfahrung gesammelt. Das muss von den Spielern auch selber kommen. Äh, Abbrechbewegungen, dem Gegner das einfacher, es schwieriger machen, ähm, den Spieler von uns zu, zu greifen. Das hatten wir nicht und äh, deswegen haben wir äh, da in der zweiten Halbzeit Probleme gehabt. Und die Japaner hatten ja echt auch noch andere Chancen auch. Also mhm. wenn ich an Sakai eine Riesen-Torschance äh, denke. Also ich sag, wir haben verdient verloren, weil mhm. wir es nicht geschafft haben, äh, unsere Fehler abzustellen und auch vorne diese Tranche auch nicht gemacht haben. Also, Ilke hat ja auch am Pfosten geschossen, aber auch, ähm, wenn ich in Jamal Musiala seine, seine Chance sehe oder auch danach Gnabry, also da waren, äh, Hofmann, da waren schon Chancen da, das 2 zu 0 zu machen, dann geht das Spiel vielleicht anders aus. Aber wir haben heute wieder die nackte Wahrheit gesehen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, Mensch, Lea Wagner hat sich aber gerade ganz schön männlich angehört, dann kann ich Ihnen sagen, das war Christian Dexner. Und jetzt hören wir Lea Wagner mit Manuel Neuer. Kapitän ist bei mir. Was sind für Sie die Gründe, dass das Spiel nach der Führung doch noch verloren gegangen ist? Zum einen natürlich äh, die liegen gelassenen Torschhausen, das ist äh, klar. Und dann ähm, ja, haben wir bis zum Ende nicht gut äh, hinten verteidigt. Ähm, es ist so, dass Japan ein bisschen mehr Druck gemacht hat, dass sie im 1-1 dann uns angelaufen sind, ein bisschen äh, höher gepresst haben. Und da hatten wir auch nicht die Ruhe, jetzt hinten rauszuspielen. Da hätten wir ein bisschen mehr Tempo spielen müssen, ein bisschen festere Pässe, gute Positionierung, so wie es auch in der ersten Halbzeit der Fall gewesen ist. Und das sind dann die Gründe, warum du hier verlierst. Ich hatte das Gefühl, dass Intensität ein bisschen rausgenommen wurde. Es wurde nicht mehr ganz so intensiv angelaufen, um ungefähr ab der 60. Minute. Wie haben Sie das beurteilt? Ja, es ging ja nicht ums Anlaufen, sondern um unseren Ballbesitz. Wir hatten vorher die Ruhe gehabt und ich glaube, wenn wir eine bessere... Ja, ein besseres Ballgeschiebe, äh, ein besseres Spiel nach vorne gehabt hätten, ein bisschen mehr Selbstvertrauen, weil ich denke einfach, äh, wir hatten genug Selbstbewusstsein in der ersten Halbzeit. Äh, wir sind hier gut aufgetreten und äh, es war eigentlich kein äh, gefährdetes Spiel für uns und wir haben den Gegner stark gemacht und äh, wenn man sich nicht zeigt, wenn man keine äh, Pässe mit Aussage nach vorne gibt, dann äh, kommt dann die Retourkutsche und äh, die haben wir uns selber eingebrockt ein bisschen mehr Selbstvertrauen gehabt hätte, sagen Sie. Ist das auch der Grund, warum die Vielzahl der Chancen dann nicht eben Tore verwertet wurden? Nein, es sind auch enge Situationen, äh, wo Glück und Pech nah beieinander liegen. Das ist ganz klar. Ähm, ich glaube, der Gegenüber, der Torwart hat auch gut gehalten. Aber dennoch ist es so, dass du das äh, Tor auch erzwingen musst, dann dieses zweite Tor. Äh, es gab natürlich auch äh, abseits -Situationen, äh, wo wir einen reinmachen. Aber ich glaube, ähm, ja, dieses Zwingende, dieses unbedingte wollen dann äh, am Ende hat auch den Ausschlag gegeben, dass äh, Japan dann daran geglaubt hat, dass hier was zu holen ist und äh, wir haben gedacht, wir bringen das über die Bühne. Gerade Sie haben davor betont, dass es für Sie das wichtigste Spiel des Turniers. Jetzt ist es verloren gegangen. Wie sehr waren dann Ihre persönlichen Erinnerungen jetzt auch schon Richtung 2018? Ähm, noch gar nicht. Das ist klar. Es ist äh, eine riesen Enttäuschung für uns und wir sind frustriert. Ähm, es ist äh, ja. Für mich jetzt so knapp nach dem Spiel schwer zu verstehen, wie wir das aus der Hand geben konnten. Dankeschön. Ja, und Manuel Neuer sagt, am Selbstvertrauen hat es in der Form nicht gelegen. Das hatten sie in der ersten Halbzeit, ist klar. Aber, da, aber in der zweiten Halbzeit, wo sich dann Herausforderungen ergeben haben, da hat man sich schon gefragt. Da hätten sie es gebraucht und da war es nicht so da, wie genau, es angemessen gewesen wäre. Genau ja. richtig, genau richtig. In den schwierigen Situationen, da zeichnet sich eine große Mannschaft aus und auch große Spieler. Und das habe ich heute ein bisschen äh, wieder verpasst oder, oder, oder, oder vermisst. Weil genau in der Situation äh, beim Stand von 1-1, auch davor schon, da haben die uns den Zahn gezogen. Und da fehlt auf dem Platz Spieler, die vielleicht äh, da mal das Kommando in die Hand nimmt. Das hat, war ja offensichtlich. Also man hat ja gesehen, der Manuel hat es ja richtig gesagt. Äh, er hat hinten den Ball gehabt und keiner war irgendwie frei und äh, hat sich angeboten. Und da fehlt mir einfach Körpersprache, äh, Spieler, die sich da... Ähm, reinwerfen, in den Ball haben wollen, verteidigen, auch mal ein bisschen böse zu sein gegen, gegen die Japaner. Das, ist ja, also, das vermisse ich schon, muss ich ehrlich sagen, dass da vorne drin einer fehlt, der so ein bisschen auch mal den Ball heilt und die Ellenbogen rausholt und der Freistoß hat, wenn du dann nicht von hinten raus spielen kannst äh, mit einem schönen Fußball. Und Basti hat gerade auch ähm, die, also jetzt gerade als äh, das Interview lief, gerade auch die Auswechslung angesprochen und du bist schon der Meinung, Thomas Müller hätte eigentlich ja nicht vom Platz nehmen sollen. Das ist, ähm, ich hätte ihn, wenn er jetzt nicht müde gewesen ist, ich weiß es nicht, ob er müde war, weil er jetzt auch nicht, äh, weil er ein bisschen verletzt war, aber Thomas hat zumindest noch versucht, sich anzubieten und den Ball zu halten und mit seiner Erfahrung hat er versucht, äh, da ein bisschen voranzugehen. Also es hat einen kleinen Bruch vielleicht reingebracht, auf jeden Fall, aber... Ähm, Nichtsdestotrotz äh, haben wir uns in der zweiten Halbzeit einfach den, den, ja, den, den, wir haben nicht gegen das System äh, richtig gut verteidigt und haben mit dem Ball auch uns nicht richtig gut angeboten und haben halt einfach das 2-0 auch nicht gemacht. Das ist so, das ist die Wahrheit, das sind die Fakten. Äh, aber wir haben äh, auch große Fehler in der, in gegen den Ball gemacht. Und auch Thomas Müller, von dem wir gerade gesprochen haben, steht ja für deutliche Worte und ihn hören wir jetzt im Interview. Thomas Müller ist bei mir. Thomas Müller Am Anfang war die deutsche Mannschaft noch dominant und hat immer mehr von dieser Dominanz verloren. Warum war das so? Ja, warum ist eine gute Frage. Die Japaner haben in der Halbzeit ein bisschen umgestellt, sind ein bisschen aggressiver vorne draufgegangen. Das hat uns aber auch nicht davon abgehalten, in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit auch äh, wirklich gute Chancen herauszuspielen. Äh, wir waren absolut äh, überlegen, haben sowohl mit Ball als auch gegen den Ball eigentlich nichts anbrennen lassen, haben wirklich ein gutes Spiel gemacht vom Gefühl her, haben intensiv gespielt. Also wir haben... Ähm, eigentlich nichts im Zufall überlassen, aber was man natürlich ganz klar sagen muss, die Effizienz sowohl vorne bei unserer Verwertung unserer wirklich auch guten Chancen als auch dann, wenn man natürlich hinten raus in der 75. Habe ich gerade noch mal gelesen, 75. und 83. dann äh, Tore kassiert. Ähm, ja, dann ist es schwierig mit dieser äh, nicht vorhandenen Effizienz vorne und hinten dann ein Spiel zu gewinnen, aber ak aktuell bin ich da noch ein bisschen äh, geschockt, sage ich mal. Hatten Sie wirklich das Gefühl, dass die deutsche Mannschaft über 90 Minuten dominant aufgetreten ist? Weil von außen hatte es sich meines Erachtens nach ein bisschen angebahnt. Über 90 Minuten nicht. Also wenn wir ab der 75 zwei Tore kassieren, dann glaube ich nicht, dass wir da in der letzten Viertelstunde super dominant waren. Aber ich weiß nicht, wie Sie das Spiel vorher gesehen haben. Da hatte ich schon das Gefühl, dass wir eigentlich die ganze Zeit am Drücker waren. Ich weiß nicht, ob Manu... Was halten musste Der einen hat er super gehalten, aber das war eben schon in dieser Phase, wo wir das Spiel dann so ein bisschen aus der Hand äh, verloren haben. Ab der 60. Minute wurde auch nach so ein bisschen an Intensität rausgenommen. Wie viel Unruhe, wie viel Unsicherheit waren auch irgendwie durch die Nebengeräusche zu spüren? Also ich glaube, wenn man die erste Halbzeit sieht, äh, dann haben wir das gut weggesteckt, haben, haben eigentlich ein engagiertes Spiel gemacht, hatten viel Energie auf dem Platz. Ähm, ja. Also ich bin tatsächlich noch ein bisschen äh, ratlos, weil aus diesem Spiel so, äh, wie das Spiel gespielt wurde, geht man sehr, sehr oft als Sieger hervor. Aber dafür kann, kann weder ich mir noch die Mannschaft sich was kaufen. Wir müssen das jetzt irgendwie äh, verarbeiten, aber es ist natürlich klar, dass wir einen ab, absoluten Nachteil jetzt haben zum Start. Nachteil zum Start, äh, Druck wie 2018, wie bereitet man sich jetzt auf Spanien vor? Ja, wie ich gesagt habe, wir müssen das schauen, dass wir das abschütteln, dass wir uns körperlich wieder erholen. Was anderes bleibt uns nicht übrig und dann das Spiel gegen Spanien natürlich so angehen, dass wir da absolut gewinnen müssen fast schon. Und dieser Druck, den wollten wir uns eigentlich mit einem Auftaktsieg nehmen. Aber ja, jetzt haben wir den Salat. Dankeschön. Danke. Jetzt haben wir den Salat, so sieht es aus und ähm, klar, wir sind auch ganz schnell bei so einer Kopfsache, Ja, Lea hat es gerade angesprochen, es ist viel passiert in den letzten Tagen, aber es gibt ja auch zwei vergangene Turniere beispielsweise, die sehr unglücklich gelaufen sind. Ist das auch eine Hypothek, die die Mannschaft mit in so ein Spiel nimmt oder interpretiert man da einfach viel zu viel hinein? Ne, nee, nee das, du weißt schon, wie du die vergangenen Turniere gespielt hast. Und äh, ein, ein Turnierspiel ist schon noch mal ein bisschen anders als vielleicht ein Qualifikationsspiel. Und ich glaube schon, dass das auch ein bisschen in den Hinterköpfen ist bei dem einen oder anderen Spieler. Ähm, bin gespannt, wie sie jetzt damit umgehen. Ähm, ist ja nicht viel Zeit, bis spannend, aber das war halt schon Dämpfer. Das muss man schon klar und deutlich sagen. Wie müssen Sie denn damit umgehen, aus Sicht eines ehemaligen Nationalspielers, der weiß, wie wichtig es ist, in gewissen Situationen auch wieder aufgebaut zu werden? Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, ähm, klar kann man, wie wir vorher sagen, <lacht> wenn man das 2-0 heute macht, glaube ich, und es steht dann 2-0 in der 60. Minute, dann, dann sprechen wir vielleicht anders. Aber das ist immer die Sache, wir haben es nicht gemacht. Wir haben das zweite Tor nicht gemacht und wir haben wieder große Fehler gemacht äh, in der Defensive. Und solange wir das haben, werden wir die Spiele verlieren. Ganz einfach ist es. Du musst das, der Trainer kann das nur äh, vorherreden und man kann, das, äh, man kann darüber sprechen, aber die Spieler müssen das auf dem Platz machen. Und äh, vielleicht muss man den einen oder anderen auch mal anschreien, Werball auf dem Platz. Äh, vielleicht hilft es auch, weil man kann nicht immer nur äh, ja, auf die Schulter äh, so machen. Ich glaube, da muss man, kann man auch mal ein bisschen lauter werden. Also, hätte, würde ich mir wünschen. Mhm. Jetzt äh, lass uns den Ball nochmal laufen lassen und auf die beiden Gegentreffer. Oh, ich hinten können man, wenn wir Linie halten, dann, dann ist er im Upside Also da muss, muss auch Niklas einfach aufpassen. Und äh, hebt das abseits äh, damit auf, weil er zwei Schritte, drei Schritte zu, sch zu weit äh, sich fallen hat lassen. Und äh, Das sind individuelle Fehler, die wir, die wir dann heute wirklich äh, auch büßen mussten. Ja, äh, aus einer eigenen Hälfte ein Freistoß, ein <lacht> langer Ball, der sicher ein paar Sekunden unterwegs ist. Äh, und äh, Schlotterberg-Grün ihn einzuholen. Und ähm, der Fehler darf nie passieren an Außenverteidiger, das muss er sehen. Hansi Flick, wir haben ähm, einige Ihrer Spieler gerade schon gehört, die wirkten auf uns etwas ratlos. Wie geht es Ihnen nach dieser Niederlage? Das ist eine brutale Enttäuschung. Ich glaube, nicht nur bei mir, aber beim ganzen Trainerteam, aber natürlich auch bei den Spielern. Ich glaube, in der Phase, ich glaub, in der ersten Halbzeit habe ich gerade eben gehört, haben wir 78 Prozent Ballbesitz gehabt. Wir haben in der zweiten Halbzeit, wir haben zu Recht das 1-0 in Führung gegangen. Ich glaube, es war mehr als verdient. In der zweiten Halbzeit so, haben wir in einer Phase, wo wir wirklich auch auch überlegen waren, viele Torschancen gehabt, die wir nicht gemacht haben und da muss man einfach sagen, hat Japan heute, was die Effizienz betrifft, uns klar, klar geschlagen und deswegen dann auch die zwei Tore oder das eine Tor mehr gemacht. Und äh, man hatte auch das Gefühl, dass die deutsche Nationalmannschaft so ein bisschen ratlos wirkte, als die Japaner dann ähm, eben die Systemumstellung vorgenommen haben, Fünferkette gespielt haben keine wirklichen Lösungen hatten. Das war ja, das war ja in, der, in der zweiten Halbzeit von Anfang an. Also von daher haben wir schon die ein oder andere Torschancen uns rausgespielt und es ähm, sind einfach die Dinge, die Fehler, die individuelle Fehler, die wir, die wir dann gemacht haben, die dürfen einfach nicht passieren. Mhm. Und ähm, eine Sache haben wir gerade schon drüber gesprochen, Basti, Leon Goretzka haben wir beim Ausgleichstreffer gesehen. Welchen Eindruck hat er heute auf dich gemacht? Also bei dem Ausgleichstreffer, da ist mir als erstes in den Kopf gekommen, oh, der war enttäuscht, dass er heute nicht von Anfang an gespielt hat. Das Verhalten war nicht gut, einfach stehen zu bleiben. Bisschen. Danach ist er gekommen, hat auch eine, eine gute Tonchance gehabt. Ähm, ist mir nur so kurz in den Kopf gekommen. Also mhm. Das war so meine, meine Feststellung. Aber ich möchte jetzt nicht auf einen Spieler hinzugehen und sagen, jetzt bedauert das war so. Heute, wir haben entscheidende, individuelle Fehler hat gemacht. Erste Halbzeit auch schon äh, Schlotterbeck, Gündogan, als äh, das Absetztor passiert ist oder danach, wo der Toni Lüdiger diesen Querpass noch, gerade noch abfängt. Zweite Halbzeit hat Sakai auch noch mal eine gute Möglichkeit. Also die Japaner hatten Möglichkeiten. Wir haben so ein Fehler wie, wie, wie zum, zum 2-1, das darf uns nicht passieren, das ist ja das Einfachste, so das sowas abzustellen, das, das darf nicht passieren und äh, ich hoffe, dass wir da das umbiegen können. Ja. Würden Sie mit dem Eindruck von ähm, Basti mitgehen äh, über Leon Goretzka, dass er vielleicht nicht ganz zufrieden war, dass er heute nicht von Beginn an gespielt hat? Also wenn Basti sagt, er will es nicht auf einen Spieler äh, einschießen, dann glaube ich, dann ist es an Trainer natürlich auch so, dass man, dass man da äh, wie ich die ganze Mannschaft mhm. sieht. Und, es sind gewisse Dinge, die wir besser machen müssen, das werden wir auch klar analysieren. Wir gehen in die Analyse. Ich glaube, wir haben einiges gut zu machen von dem heutigen Spiel. Trotzdem haben wir die Qualität, um auch Spanien schlagen zu können und das ist jetzt einfach im Fokus. Es ging auch überhaupt nicht darum, einen Spieler für diese Niederlage verantwortlich zu machen, sondern tatsächlich deinen Eindruck vielleicht zu bestätigen, dass er nicht ganz zufrieden damit war, dass er nicht von Beginn an gespielt hat. Ähm, Thomas Müller vom Platz genommen. Ähm, Sie hatte den Eindruck, ist ein kleiner Bruch schon reingekommen. Hatten Sie auch das Gefühl? Ja, wir, wollten, wir wollten, einfach äh, frische Kräfte reinbringen und, ähm, ja, und, und Thomas hat, hat lange nicht gespielt. Also von daher denke ich, war das, war das schon äh, auch von der Überlegung her äh, richtig und ja, deswegen ist einfach, man kann im Nachhinein immer äh, viele Dinge dann an, an angehen und äh, so sehen. Aber für uns einfach, so wie Basti gesagt hat, das sind Fehler, individuelle Fehler, die wir mhm. normalerweise nicht machen dürfen. Die haben wir heute gemacht und äh, das müssen wir abstellen. Mit welchem ganz großen Erkenntnisgewinn gehen Sie in die Vorbereitung auf das nächste Spiel gegen Spanien? Wir müssen, wir müssen dieses Spiel und werden dieses Spiel analysieren. Und dann werden wir versuchen, weil Spanien ist eine andere Mannschaft jetzt als, als Japan. Ich habe ja auch im Vorfeld auch gesagt, dass Japan sehr gut ausgebildet ist. Hat man letztendlich auch gesehen, dass sie natürlich, wenn man in der ersten Halbzeit klar 78% Ballbesitz hat, davon kann man sich nichts kaufen. Aber wir haben eins nur in Führung. Und ihre Qualität ist einfach, schnell umzuschalten und, und ähm, mit dem haben sie uns heute natürlich auch das Leben sehr schwer gemacht, dann in den wenigen ähm, Situationen und man muss einfach sagen, sie sind effizient gewesen, effizient gewesen äh, das was wir äh, heute vermissen haben lassen. Mhm. Wir haben auch gerade schon darüber gesprochen, dass man natürlich mit einer gewissen Hypothek reingeht, wenn man weiß, wie die anderen Turniere verlaufen sind und die sind alles andere als glücklich verlaufen. Ist es auch eine Kopfsache, an die man jetzt mit den Spielern ran muss? Ja, wir müssen die Spiele jetzt aufbauen, das ist, ist klar. Wir haben heute, ich glaube wir werden, eine, wir werden keine schöne Heimreise haben, weil, weil jeder natürlich das auch im Kopf hat und äh, sich mit Sicherheit auch ärgert, dass, dass wir dieses Spiel heute nicht gewonnen haben, weil wir einfach auch die Chancen hatten. Trotzdem muss man einfach nach vorne blicken und das, das, das tun wir. Und äh, wir haben zwei Spiele, das heißt sechs Punkte äh, sind, sind zu vergeben und äh, daran arbeiten wir. Und jetzt gleich heißt es dann erstmal Spanien gegen Costa Rica. Für Sie heißt es ab nach Hause. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Hansi Danke Flick. Danke Dankeschön. Basti. Und Basti, jetzt eine Einschätzung noch von dir. Was bedeutet diese Auftaktniederlage für den gesamten Wettbewerb? Wir haben vorhin vor dem Anpfiff darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man heute mit einem Sieg, in die WM startet? Also, jetzt für uns die Vorzeichen stehen natürlich nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn wir gegen Spanien verlieren, ist der Ofen aus. Aber ähm, wir haben die Chance, Spanien zu schlagen. Spanien spielt anders wie Japan, die stellen sich jetzt vielleicht nicht so da hinten rein. Und, äh, Vielleicht kommen wir mal in Kontosituationen, äh, das wäre auch mal äh, gut. Äh, deswegen wird das Spiel ein bisschen anders, da haben sie recht. Aber wir müssen ganz klar, wir müssen effektiver werden im Offensiven und wir müssen äh, die, die, die, die Fehler abstellen, sonst hast du gegen Spanien keine Chance. Spanien ist hochintelligent, es sind tolle Fußballer in den Reihen. Vielleicht haben sie weniger die Power, die wir haben, aber wir müssen das zeigen und auf mhm. den Platz bringen. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir die PS nicht auf den Platz bringen, wir aus. Und über die Spanier wird gleich noch ausführlich gesprochen und damit zurück zu euch ins Studio, Jesse.